Hm, sieht wäre da gerade ein Kampf. Ich weiß, wenn ich mich da mal anschließe. Hm. Das scheint mir ein bisschen komisch. Ja. Sie nannten ihn Skywalker. Und ja. Mhm. Ja, weiß nicht, wie das schon wieder passiert ist, aber es ist passiert und ich finde es irgendwie voll geil. Diese brennende Insel. Ich dachte da kann man eigentlich irgendwie hinfliegen, aber nee, da ist nichts. Je näher daran dran kommst, desto mehr sieht man, dass das irgendwie nicht geht und ja. Keine Ahnung ich kann fliegen ich Kann nichts anderes machen, übrigens, ich kann nicht angreifen oder irgendwie ich kann mich nicht heilen. Ich kann gar nichts, keine Mods machen. Ich gehe mal darunter und helfe denen heute. Ne? Keine Sorge, euer Erlöser euer kommt. Ich frage mich, wie es aus deren Perspektive aussieht. Was geht? Na, geht's euch allen gut? Die Probleme mit dem Kampf euch helfen? Oh, ihr habt den geschafft, gut. Dann kann ich ja wieder gehen. Mein Planet braucht mich. Tschüss. Uh. ja dann niemand Sieht mal alle anderen normal aus sieht das etwa normal aus das <lacht> geht ähm, ja da und lässt leute ich glaube, wir müssen also so ein bisschen was hier fixen. Ich glaube, ich muss hier rausgehen, sonst geht das irgendwie nicht. Und ja, ich wünsche, ich drücke gerade nichts. Was wir eigentlich, wenn ich hier runterfall, wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie befreit von diesen, von dieser Folter, ich geh mal kurz, ne? Tschüss. Hat Spaß gemacht, Leute. Aber jetzt muss ich gehen. Wenn es überhaupt geht. <lacht> ich war einfach ganz normal runter. So. Okay, wird gefixt, schade. Alles klar, gut, wir sehen uns.